Ich begrüße euch in meinem letzten video habe ich euch erklärt warum ich es für sinnvoll halte dass menschen sehr unterschiedlich denken und auch unterschiedlich handeln heute geht es darum wie wir mit diesen unterschieden respektvoll umgehen können die fähigkeit mit Menschen, die anders sind, die anders denken, anders aussehen, sich anders verhalten, mit solchen Menschen respektvoll oder vielleicht sogar wertschätzend umzugehen. Diese Fähigkeit erachte ich als einen wesentlichen Baustein für ein friedliches Zusammenleben der gesamten Menschheit. Aber, wie ihr vielleicht selbst aus eigener Erfahrung wisst, ist das in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen. Menschen können durch ihr Aussehen, durch ihr Verhalten oder durch ihre Denkweise in mir unangenehme Emotionen hervorrufen. Ich fühle mich dann plötzlich bedroht durch diese Person. Und dann wird ein tief sitzendes unterbewusstes Verhaltensmuster aktiv als Reaktion auf diese Bedrohung. Wir wollen natürlich uns vor der Bedrohung schützen und eine Strategie ist, die Person, die diese Bedrohung auslöst, zu bekämpfen. Und das passiert dann, indem wir unseren Mitmensch ausgrenzen, abwerten, angreifen und vielleicht sogar vernichten wollen. Ein Beispiel, wie weit dieses unterbewusste Verhaltensmuster führen kann, ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs bzw. die der Zeitraum davor, vor allem bei uns hier im deutschsprachigen Raum, da wurden Menschen, die anders waren, andersartige Menschen, ausgegrenzt, abgewertet, angegriffen und umgebracht. Heutzutage zeigt sich das Muster nicht mehr so sehr auf der körperlichen Ebene. Dafür ist die psychische Ebene vorrangig. Und deshalb ist es auch würde sagen, ja, schwieriger zu erkennen. Es ist nicht gleich sichtbar mit unseren Augen. Beispiele wie Beispiele für dieses Verhaltensmuster heutzutage sind ähm, der Begriff Leugner beispielsweise? Es gibt Wissenschaftsleugner, Klimawandelleugner, Corona-Leugner und so weiter. Mit diesem Begriff kann ich Menschen, die andere Überzeugungen haben, abwerten, angreifen. ich kann ihnen emotional wehtun. Ich kann ihnen psychische Gewalt antun, wenn ich diesen Begriff verwende. Ein weiteres Beispiel ist der Begriff Verschwörungstheoretiker. Dieser Begriff ist eine psychologische Waffe. Mit diesem Begriff kann ich Menschen, die eine andere Meinung vertreten, als minderwertig abstempeln. Ich kann Menschen, ja, die anders denken, in ihrem Verhalten manipulieren und die Meinungen bekämpfen. Beide Begriffe ähm, nutzen emotionale Wunden aus, die bei uns fest und tief ähm, verborgen sind. Da so haben wir zum Beispiel die soziale Verachtung. Ich habe Angst davor, von anderen sozial, von anderen verachtet zu werden. Da überlege ich mir das schon, ob ich jetzt meine Meinung teile oder nicht. Wenn ich beispielsweise mit jemandem ein Vier-Augen-Gespräch führe, ja. teile ich meine Meinung, spreche ich über meine Überzeugungen. Wenn ich jedoch in einer Gruppe bin, schaut die Sache schon ganz anders aus. Da traue ich mir dann nicht mehr so offen und ehrlich meine Überzeugungen zu teilen. Ich weiß ja nicht, ob ich von den anderen Gruppenmitgliedern ähm, angegriffen werde, ob ich nicht immer der Gefahr der psychischen Gewalt ausgesetzt. Deswegen ist auch ähm, die Meinungsfreiheit, die zwar uns, bei uns im deutschsprachigen Raum zwar gesetzlich verankert ist oder am Papier herrscht, in der Praxis nicht oder nur ganz selten gegeben. Also auf den gleichen emotionalen Wunden die ich mit den Begriffen Leugner oder Verschwörungstheoretiker ausnutzen kann, passieren auch der Gruppenzwang und der Konformitätsdruck. Ein weiteres Beispiel, wie sich das Verhaltensmuster, Ausgrenzung, Abwertung, ähm, Bekämpfung, wie sich das zeigt, ist ähm, in der Schule. Stellt euch vor, da gibt es einen Lehrer, der sagt zu Beginn des Schuljahres, ihr könnt euch ruhig melden, ihr, könnt, ihr sollt mitarbeiten, teilt eure Sichtweise, teilt eure Meinung, leistet einen Beitrag für die Klassendiskussion. Das nimmt sich ein Schüler zu Herzen, der meldet sich, teilt seine Überzeugungen, die sind leider nicht so, wie sich der Lehrer das erwartet. Die sind anders, anders als die des Lehrers. Der Lehrer wiederum, der fühlt sich angegriffen. In ihm werden unangenehme, vielleicht sogar schmerzvolle Emotionen ausgelöst. Der ist plötzlich bedroht. Und dann kann es leicht passieren, dass der Lehrer selbst in dieses Muster verfällt. Den Schüler dann abwertet, angreift und vor der ganzen Klasse bloßstellt. Was lernt der Schüler daraus? Er kann seine eigene Wahrheit unterdrücken und traurig sein oder er kann versuchen seine eigene Überzeugungen seine eigene Wahrheit auszudrücken aber auf die Gefahr hin dass er von anderen angegriffen wird, dass er abgewertet wird, dass er ausgegrenzt wird aus einer Gemeinschaft. Für den Schüler jetzt oder für uns, wenn wir unsere eigene subjektive Wahrheit ausdrücken wollen, wenn wir unsere Meinung teilen wollen, was können wir da jetzt machen? Einerseits können wir uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen. Wir können lernen, mit diesen Emotionen umzugehen, die in uns wiederum aufkommen, wenn wir angegriffen werden, wenn wir bedroht werden. Wir sind dann auch weniger anfällig für Verhaltensmanipulationen weil wir mit den emotionen die aufkommen besser umgehen können wenn wir dann selbst sehr emotional ausgeglichen sind und neutral und klar in solchen situationen auch weiter sachlich bleiben können dann ist es auch möglich dass ich sogar mit meinem Gegenüber mitfühle. Also ich merke dann, dass alleine dadurch, dass ich meine Wahrheit ausdrücke, dass ich meine Überzeugungen teile, löse ich bei mir anderen ja auch emotionale Schmerzen aus. Der fühlt sich bedroht und ich kann dann mit dem Mitfühlen und verstehen, warum der plötzlich mich angreift. Okay, was können wir jetzt machen, dass wir vermeiden, selbst in dieses unterbewusste Muster zu verfallen und andere Leute, die in irgendeiner Weise andersartig sind, dass wir diese Menschen nicht abwerten, ausgrenzen, angreifen. Eine Möglichkeit ist, dass ich mir den Grundsatz, dass alle Menschen zwar verschiedenartig, aber doch gleichwertig sind, dass ich diesen Grundsatz verinnerliche, dass ich mir in Ruhe überlege, okay, wie sinnvoll ist er und möchte ich nach dem Leben, wenn ich einmal in Ruhe mich mit dem über einige Zeit hinweg auseinandergesetzt habe, und das ist gut verankert in mir, dann kann ich diesen Grundsatz, dass doch alle Menschen gleichwertig sind, als einen gewissen Filter verwenden. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, ich habe mit jemandem zu tun, der in irgendeiner Form jetzt anders ist, der in mir was Unangenehmes auslöst, dann kann ich einmal tief durchatmen, Somit schaffe ich schon ein bisschen mal die Möglichkeit, dieses Muster aufzubrechen, bevor ich dann unbewusst gleich in dieses Muster verfalle. Und dann kann ich mir diesen Grundsatz wieder in Erinnerung rufen und die Impulse, die dann in mir hochkommen, quasi filtern. Also ich, ich möchte den angreifen, ich möchte mich schützen vor dieser bedrohung aber gleichzeitig weiß ich mit dem verstand dass der auch hier ja, gleichwertig ist und der auch das recht auf seine eigene meinung hat eine zweite möglichkeit wie ich vermeiden kann dass ich dieses unterbewusste Muster aktiviere, ist, wiederum, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen, lernen meine Emotionen zu verarbeiten, vielleicht sogar meine emotionalen Wunden zu heilen. Meiner Erfahrung nach ist es dann so, dass ich besser ich meine Emotionen verarbeiten kann, umso stärker taucht dieser Grundsatz, dass andere Mitmenschen mit mir verbunden sind, dass diese gleichwertig sind, der taucht im Inneren auf. Den muss ich mir dann nicht mehr so sehr vom Verstand immer wieder in Erinnerung rufen, der ist in mir schon da, der ist verankert. Nur scheint es, dass die meiste Zeit über andere Informationen diese Überzeugung der Gleichwertigkeit überlagert haben. Dass beispielsweise starke Emotionen da diesen, diese Überzeugung, diesen Grundsatz verdeckt haben. Eine dritte Möglichkeit mit Andersdenkenden respektvoll umzugehen, ist, wieder den Verstand zu benutzen, und zwar jetzt diesmal mit Hilfe kritischen Denkens und Selbstbeobachtung. Ich kann meine eigenen Überzeugungen und auch mein eigenes Verhalten hinterfragen. Warum mache ich das? Warum denke ich so? Und in weiterer Folge kann ich mich beobachten, ob meine Handlungen mit meinen Überzeugungen überhaupt übereinstimmen, ob ich bewusst meine Überzeugung auch lebe oder ob ich dann in der Praxis doch wieder in ein unterbewusstes Muster, Verhaltens- oder Reaktionsmuster abrutsche. Und die vierte und letzte Möglichkeit Wie ich einen Zugang schaffen kann, mit Menschen, die anders als ich sind, respektvoll und wertschätzend umzugehen, ist ein spirituell-philosophischer Ansatz. Ich kann mich mit den Fragen beschäftigen, wer bin ich und was bin ich überhaupt? Ich habe dadurch die Überzeugung erlangt, dass andere Menschen ein Teil von mir selbst sind. Und zwar dann, wenn ich mich als Teil der Menschheit wahrnehme. Ich bin somit mit allen anderen Menschen verbunden und, sie sind, und diese Menschen sind sogar ein Teil vom gleichen großen Ganzen, ein Teil der Menschheit, die ich Auch bin diese vier Zugänge, die, so, die ich euch näher gebracht habe, können euch als Anhaltspunkte dienen, dass ihr vielleicht einen ganz einzigartigen Weg findet, wie ihr ähm, mit Menschen, die anders sind, respektvoll und wertschätzend umgehen könnt. Denn die Verschiedenartigkeit braucht oft auch verschiedene Wege. Ja, was für mich passt, was für mich funktioniert, muss für euch nicht unbedingt das Richtige sein. Und ihr könnt auch die Erfahrung machen, dass ihr erfindet einen Zugang der momentan für euch passt und dann nach einiger Zeit, erkennt ihr einen weiteren Weg, der euch hilft, mit Andersdenkenden, respektvoll und wertschätzend umzugehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.